Ja hallo Leute, grüße euch und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt Teil 2 des Dreiteilers allerlin Fehkopf, alpubel Und zwar seht ihr wir wie wir vom Fejoch auf den Feenkopf aufgehen. Wer wissen will wie es bis dahin geht, einfach mein letztes Video verlinke ich euch oben bzw. in der Infobox das Alalin anschauen zusammen so Und ja, Fähkopf, richtig coole Tour, schaut zu, viel Spaß mit dem Video. An unserem Tag ist der Zustieg zum Fähgrad, wie ich ihn hier nennen nicht ganz logisch gewesen. Der Flo und ich waren die einzigen zwei Bergsteiger, die an dem Tag vorher am Alalin gewesen sind und nachher über den Feegrad Richtung Alpubel rübergegangen sind. Ich hoffe, dass man runterkommt, weil die drehen alle wieder um, die gehen alle wieder zurück. Wo? Dass man wo runterkommt? Ja, auf dem Normalweg, weil die gehen alle mit einem Kreisensitz. Ja, sicher geht das. Da unten kommt die andere Spur her, wir müssen jetzt schauen, dass wir da oben mitkommen. aber das geht schon. Das ist halt ein bisschen eisig, aber für das haben wir Eisgeräte dabei. Der Rest der Bergsteiger, der auf den Fehkopf aufgegangen ist, ist von der Bergstation Mittelallerlin direkt zum Fähgrat gegangen. Wir haben uns einen Zustieg direkt oben über den Fels gesucht. Floh, der So und da haben wir das Platz halt gefunden, glaube ich, wo wir die Steigeisen ausziehen können, oder? So, wir sind jetzt aus der Steigeisen heraussener so, und jetzt geht's los Geht gut, gell? Gegen Fels so, jetzt sind das Genussgeaxelei da über den Bruchhaufen kommen wir her. Das war ein bisschen tricky, da seht ihr es. Wunderschön. Ich habe mir zwar im Vorfeld Tourenbeschreibungen durchgelesen, habe mir aber nicht vorstellen können, dass die Tourenbeschreibungen wirklich stimmen. Es ist darin die Rede, dass der Fehgrad nicht schwieriger wie zweiter Schwierigkeitsgrad im Klettern wird und dass es auch viel Gehgelände geben wird. Von unten schaut es definitiv nicht so aus. Wenn man aber mal oben ist, merkt man gleich, dass der Grat selber nicht so schwer ist, wie er von unten ausschaut. Es gibt wirklich viele lange Gehstrecken in dem Grat. Links door. Ja, ich habe es noch oben, Linie vom Adaline ein, die Oberschenkel gesperrt. Die kann man drüber auch. Ja, sicher. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe jetzt nicht jede Schlüsseltour bei dieser Tour konkret gefilmt. Was ich mir erinnern kann ist, dass eigentlich nichts eingebohrt gewesen ist, allerdings über einem Felsabsatz ist einmal so eine Stange zum Nachsichern für schwächere Bergsteiger vorhanden gewesen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr die Tour machen könnt oder nicht, Jetzt die Tour am besten mit einem erfahrenen Bergsteiger oder noch besser mit einem Bergführer. Erzeugt zorgt sie euch und dann ist die Tour ein richtiger Genuss für euch. Das ist echt ein schönes Gelände. Jetzt es einmal rechts und einmal links vorbei. Das löst sie wunderschön auf. Man muss halt aufpassen, weil viel loses Zeug um liegt umliegt Jetzt schaut aber die Szene zeigt eigentlich unter anderem genau, warum ich die Videos auch festhalte. Die Videos sind für mich mehr oder weniger auch eine Möglichkeit, dass ich mich an die Tour gut zurückerinnern kann. In meinem Kopf habe ich mich gar nicht mehr an die Möglichkeit zum Sichern erinnern können, dass irgendwas eingebaut gewesen wäre. Da seht ihr jetzt an, ich, ich habe es festgehalten, es gibt sogar eingebohrte Passagen a. definitiv jetzt war er da oder? das war plus so da offen war jetzt auch noch mal so ein zweier kletterei und Floh mischt ihn jetzt am Fehlkopf herum 3887 Meter oder so sagt ja super 30 Minuten ich ja und Domi jetzt auf dem Alphub sehr geil, cool ja das Video auf dem Fähkopf endet direkt am Fähkopf wir haben weitergemacht weiter gemacht mit der Überschreitung zum Alphubel Wer das nicht verpassen will, einfach meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen einfach im Kommentarfeld einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, für euch!